Was ist Kurdistan? Kurdistan, ich habe schon am Anfang gesagt, dass ich in einem Dorf geboren bin, ein kurdisches Dorf in Kurdistan. Viele wissen nicht, was das heißt und viele kennen die Bedeutung des Wortes nicht. Zuerst muss man erwähnen, dass das Wort Stan ein Wort, das aus dem alten Sanskrit Sprache stammt. Und bedeutet so viel wie Siedlung, Gebiet, Einwohnerplatz, Parkplatz. Und somit wäre Stan kein politischer Begriff. Kurdistan heißt es nicht anders als Land der Kurden. Afghanistan, Land der Afghanen. Usbekistan, Land der Usbeken. Tajikistan, Land der Tadjiken. Das Wort hat keine politische Bedeutung, bis auf ein einziges Mal. Wurde im politischen Sinne verwendet in Pakistan, das Land der Paken. Es gibt aber kein Volk, das Pak heißt. Kurdistan ist das Land der Kurden. Und das Land der Kurden hatte so Strukturen, die man auch der deutschen Strukturen ähnlich vergleichen kann. Die Geschichte Kurdistan kann man wohl mit der Geschichte des deutschen Volkes auch gut vergleichen. Erstens, Kurdistan liegt in ihrer geografischen, geopolitischen Lage in, sehr, in einer sehr bedeutenden Stellung. Sie liegt in den Gebirgen Taurus, Zagros, dem Berge Ararat und dem Amanusgebirge. Diese geopolitische Lage Kurdistans machte sie als ein Pufferzone zwischen den vier Mächten des Osmanischen, des Russischen, den persisch safawitischen und den Arabischen Nachbarn. Solange Kurdistan selbstständig war, konnten diese Völker oder diese Interessen des russischen, türkischen, türkisch-osmanischen, persischen oder arabischen nicht direkt in Kontakt miteinander kommen. Es war eine Pufferzone, es herrschte ein Frieden. Kurdistan selbst war nie zentral regiert worden. Die Kurden hatten ihre Fürstentümer, kann man heute vergleichen. Und diese Fürstentümer hatten einen Fürst. Der Fürst nannte man Mir. Die Miren unter sich haben einen Mirimiran gewählt, der Fürst der Fürsten. Der Mirimiran hatte die Persönlichkeit, die Autorität der Kurdistans Interessen zu vertreten. Solange diese Strukturen vorhanden waren, konnte Osmanien nicht gegen Persien Krieg ziehen. Erst als Mirimiran sich mit Sultan Salim das nicht Nichtangriffspakt beschlossen hatte, konnten die Osmanen die Taurusgebirge überwinden und gegen Persien in Chaldiran in Krieg ziehen. Das was kurz zu der Geschichte der Kurden. Kurdistan Land der Kurden bedeutet nicht, dass es nur Kurden dort wohnen. Es sind Aramäer, Armenier, Assyrer von den Völkern, aber auch von den Religionen, Juden, Christen, Esiden, Muslime. Was noch ganz besonders bei Kurdistan zu erwähnen auch, dass diese Strukturen lange erhalten blieben. Wenn wir von einzelnen religiösen Minderheiten oder Religionen reden, kommen wir auch zu römischen Glaubeneinrichtungen. Was noch besonderes ist, Kurdistan ist ein Wiege der Kulturen. Dort sind alle durchgegangen. Und alle sind zurück. Dort ist der Neandertaler Mensch gefunden worden. In zwei Gebieten. In Barzan gebiet in was man heute Südkurdistan oder Irakisch Kurdistan nennt. Und in Afrin, was heute sehr aktuell in den Themen ist. Von den Neandertalern haben wir die Hittiter. Ein Volksindogermanisches Volk, wie er gekommen ist, weiß man nicht. Wie er zu Ende ging, weiß man auch nicht. Aber seine Spuren sind da. Der Tempel der Hethiter, über 3000 Jahre alt. Ein Volk, das sich meisterhaft mit den Steinen befasst hatte. Die Wirkungsstätte waren in Kurdistan. Der Tempel der Hethiter wurde leider massiv durch die türkischen Bombardement. Der letzten zwei Wochen, drei Wochen zerstört. Von den Hethiter haben wir die Griechen, die Römer, Persans, die Muslime, die Araber, die Perser, auch die Ägypter und Phönizier. Auch in all diese Kulturen sind heute in Kurdistan zu finden. sind Also ein Land sehr reich ist. Drei Merkmale möchte ich noch mal erwähnen, was Kurdistan Besonderes hervorhebt, ist der Eupharat, der Tigris und das Norus, der Norus Feuer. Dies sind die Reichtümer und die besonderen Merkmale des Landes Kurdistan. Also hier habe ich ein Land, das mehrere Völker drin wohnen, eine Kultur hat und diese Kultur bis heute zum Teil noch erhalten geblieben ist. Das ist Kurdistan, vielleicht noch kurz auf die Sprache der Kurden zurückzukommen. Eine kurdische Sprache äh, existiert insoweit nicht, als ein kurdischer, sondern das kurdische besteht aus vier Hauptdialekten. Und ein Teil dieser Dialekten können miteinander nicht kommunizieren. Dies aber ist begründet durch die Trennung des Landes. Ein Teil sitzt für sich umgeben von Zäunen, Minen, Strom, Soldaten, Militär, Sicherheit, Landminen sodass sie Teil für sich allein geblieben ist und keine Kommunikation zu dem anderen Teil hatte, sodass die Trennung auch in der Kommunikation vertieft wurde. Das ist aber keine Schwäche des kurdischen Sprach, der kurdischen Sprache, sondern es ist ein Reichtum. Das ist wie ein Garten, die Kurden nennen auch ihre Sprache, ein Garten mit vielen Blumen, also ein Garten mit vielen Dialekten. Wir müssen auch bedenken, dass bis vor 150 Jahren keine hochdeutsche Sprache gab. Allein das norddeutsche Raum hatte mehr als 24 Dialekte. Und wenn ich heute von Sachsen-Anhalt, von Mecklenburg nach Bayern fahre, muss ich mehr große Mühe geben, um zu verstehen, es sei denn, der spricht mit mir Hochdeutsch. Ich muss eins noch erwähnen: ich bin Arzt für Notfallmedizin, bin Leitennotarzt und ich hatte auch internationale Erfahrungen. Ich war auch als Notarzt im deutschsprachigen Raum in Belgien, in der Stadt Sandwith. Und wenn Christa von der Leitstelle Hochdeutsch sprach, dann wusste ich, dass ich gemeint bin sonst habe ich nie verstanden, das war einfach das Plattdeutsch. Das Plattdeutsch, das Eifeldeutsch konnte ich nicht verstehen, es sei denn, die haben in Hochdeutsch gesprochen. So, da bin ich jetzt auf die Frage Kurdistan als Land, als bleibende Struktur, als äh, Sprache. Was noch Kurdistan ausmacht, denke ich, nicht nur der Euphrat und Tigris, also ihr Reichtum an Wasser, besonders auch ihr Reichtum an Erdöl. Allein in Kirkuk sind 25% des Erdölreserven der Welt dort. Zusätzlich zu diesem Reichtum sind auch die Tierzucht. Die Kornkammer des Nahen Ostens, des Mittleren Ostens, das sind alle, macht dieses Land sehr attraktiv. Warum sind die Kurden nicht ans Meer gekommen? Warum sind die in ihren Berge geblieben? Ganz einfach, weil die so reich waren, dass die anderen zu denen gekommen sind. Die anderen sind zu den Kurden gekommen, haben eingekauft, aber heutzutage leider herrschen andere Spielregeln für das Problem.